Willkommen zu einem weiteren Video. Heute haben wir wieder einen Spezialgast mal zur Seite: Kartjournalist. Und hey. heute machen wir was ganz Besonderes. Also eigentlich nicht so besonders, aber doch. Und zwar, wir spielen Speed Duel. Ich habe ein Giga Deck und du hast. Ein Magier Deck. Und Hexadeck. Aber wir spielen nicht nur ganz normal. Erstens, wir spielen ohne Skillkarten. Sehr wichtig. Also, mit Speed Duel hat man ja eigentlich einen Skill. Wir spielen ohne, denn wir haben hier was in der Mitte. Und zwar eine App. Verlinke ich mal unten in der Infobox und nein, ist nicht ein Product Placement oder so, aber ich verlinke die mal. Hier kann man random Regeln einstellen, beziehungsweise es gibt uns random Regeln und diese Regeln müssen wir dann befolgen. Kann was Positives sein, kann was Negatives sein. Ähm, ja, wird glaube ich ziemlich lustig, also hoffe ich zumindest. Und wir starten gleich, wenn wir starten, also hier los und ich würde sagen, wir mischen einfach und... Wir legen dann direkt los, oder? Das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, was für Regeln da drin sein können. Ich glaube, sowas wie irgendwie, auf einmal ist jetzt die Endphase. So. Ja, genau. Wo gut. man eigentlich gerade mit der Mainphase begonnen hat und dann... Oder draw Ja, genau. kann man nichts mehr machen. Ja. Der Foto noch nicht mal sich. gezogen. Ja. Okay, ich würde sagen. Hoch, davon scheint. Ja, ja. Zwei, super. Hm. <lacht> Stark. Fünf. Fünf. Na. Was ist denn hier los? Zwei. Jetzt komm. Sechs. Ey, dann fang ich an. Okay, äh, dann starten wir jetzt schon. Ja, Warte, wir okay. legen jetzt hin. Vier hier. Der ja, Speedrun, Leute. Gibt auch keine Main Phase 2, sehr wichtig. Äh, und dann äh, starten wir. Los geht's. Noch gibt es ja. keine Regeln. Noch nicht. Dann fang an. Dann... habe ja, beschwöre ich auch mal einen Brecher. Und krieg einen Counter drauf. Ja. Ja, und dann bist du. <lacht> okay, ging jetzt flott. Ähm... Dann aktiviere ich... Verstärkung für der Me mhm. Und dann... Obwohl ich mir. Oh. Jetzt. Let's go. Du musst jetzt drauf drücken. Die Lebenspunkte werden vertauscht. <lacht> ja. Ja, okay. Das ist natürlich entspannt. Okay, und, äh, ja, dann geht's weiter. Oha, okay. das könnte richtig krass sein. Oh mein Gott. Okay. Äh, warte, wenn eine Regel schon da war, kann die dann nochmal kommen? Oder? Ja. ja kann ah, Also glaube ich zumindest. Ich hab's ja selber noch nie benutzt. Okay. So, dann beschwöre ich Zombie der Dunkle. Ja. Äh, der hat 2-1, aber wenn der Monster-Kampf zuschaut, verliert sie 200 ATK und sie darf nicht direkt angreifen. Okay. Ähm, dann setze ich noch zwei Karten verdeckt. Doch, und du Beide Spieler ziehen zwei Karten. Hä, hey, wie nice. <lacht> Voll gut. Ach oh ne, ich bin in der Battleface, Darf jetzt jetzt wir Setten. Ja, dann. Okay. Schade, Weiter, nächste Runde. Battleface, Angriff. Dann möchte ich den Angriff negieren. Nicht dein Ernst. Ja, gut, dann bist du. Cool. So. Wie ja, wir einfach mit Breaker jetzt. <lacht> Effekt Breaker? Ja. Da möchte ich die zu schießen. Aktiviere ich die, oh, krass. Äh, ich kann die in den Verteidigungsmodus ändern. Ja, okay. Äh, ist mir eigentlich egal, weil ich die jetzt tribute für meinen starken Dark-Red-Enchanter. Und der hat jetzt äh, auch zwei, genau. ist der Karte. Und jetzt muss ich drücken. Negiere alle Zauberkarten für den Rest des Spielzugs. Oh, okay, krass. Okay. Äh, also keine Zauberkarten mehr für dich. Zauberkarten setze ich immer eine. Und dann würde ich sagen, gerade ich mal an. Halten jetzt, Runde. So, ja. ja Greifst an? Ja. Ja, ist okay. Super! Ja, da bist du. In der Endphase würde ich gerne einen adoptieren. aktivieren. schade. Uh, uh. Dann bin ich. Sehr. Sehr äh, da dein Monster sehr, sehr mächtig ist, äh, aktiviere ich jetzt äh, Ehrung an die Verdammten. Ich werfe eine Karte ab und darf dann dein Monster dafür zerstören. Okay, krass. Und das kann ich nicht hingehen oder so? Nö. Nee. <lacht> Nö, okay. Nö. Schade. Einfach nicht. Dann normal bestöre ich meine Karte. Okay. setze eine Karte, gehe in Battleface und greife dich direkt an. Äh, also, erstmal Drück, kommt hier auf also den ja. Zerstöre alle Monster auf den Schiff! <lacht> ja, Scheiße! Was, was Wie unfair! Dann ist dein Monster leider her, nicht mehr da. Der, der, der, her, du hättest Handkarte verloren! Tja, du bist dran. Hätte ich aber eh nicht bestimmt. Ja! Äh, und? Ich, äh, wer kann, glaube ich, erstmal leider nichts machen? Du bist? Hä? Dann setze ich eine Karte und Klingenritter. Oh, okay. Wenn ich keine Hand habe, oder beziehungsweise weniger, der 4 400 mehr, also 2000, direkt. Mm, nee, lieber nicht. Okay, dann nicht? Dann bist du da. Oh Gott, das sind so heiße Kohlen. Okay, beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte verbannen? Ja. ja. Ich habe leider <lacht> gerade eine gesetzt. Ja, ich verbanne was? die Karte? Ja, dann will ich die. Wow, voll gute Karte. Was hast du? Ah! Aktiviere ich... Warte, Warte, erst weiter, Mann. Nicht tummeln. Nee, ich kann nichts aktivieren. Was? Ich kann nichts aktivieren. Du bist... <lacht> leider nicht. Warte, wenn ich... Äh, viel, solange du ein oder weniger... eine habe ich nur. Battleface. Angriff mit 2000. Ja. Das Go. nehme ich leider. Dann bist du bei 2000 äh. nur noch. Und dann bist du. Oh mein Gott. Äh, dann ähm... Aktiviere ich Hammerschuss. Oh, ja. Das Und mein Monster zerstört. Und... Jetzt eine Karte verdeckt und du bist. Ah, dann muss ich wohl noch tippen. Beide Spieler dürfen von dem anderen eine Karte Wieder? <lacht> Nicht schon wieder! Was soll das? Ja, wir, wir müssen werden. auch festlegen, dürfen wir darauf reagieren? nee ne? Das ist ja eigentlich der Witz der Sache weg, wenn wir reagieren, oder? Wobei. <lacht> also Zwingen wenn du es kannst, also du kannst ja unchain, also ne, du kannst ja sagen. Also darf ich chain. Ja, also klar, würde ich sagen. So. Ja, Gerne aktiviere ich mein äh, ja. Krug. Ja. ja, du kannst nicht change. Ich kann nicht change. Ja. Das ist ja dämlich. Ja, dann warten wir mal eben. Ich muss jetzt überlegen, welche 5 ich nehme. Ich nehme auf jeden Fall meine Monster, weil jetzt meine Monster aus. Ich nehme 4? Die 5. Und nochmal Ehrung an die Verdammten. Das ist eine gute Karte, habe ich will. Dann mischen wir. Oh, damn. Was ist jetzt los? Beide Spieler dürfen von den anderen eine verwandeln. Das ist so stark. <lacht> das kann ja dieses Duell komplett... Um. Ja, und ich habe alle Monster zerstören lassen <lacht> ja. bei mir. Ja, will ich mal nicht, ja. Das hat mich gerettet, ja. So, und ja, dann geht's jetzt weiter. weiter. Ja. Äh, bin, du bist ja dran Ja, also du warst ja mit Hammerschuss. Ah, du hast Endphase gesagt. Äh, oder? Ja, das war Endphase, genau, und dann. Bin ich, ne? Leider habe ich da ja eine Karte gesetzt. Uh, das bin ich so long. <lacht> Geh in die Battle ja. und greife dich direkt an. Das geht leider nicht. Dürfen wir auswerfen, welche Handkarte ich Handkarte aus der Klammer. Ähm, nehmen wir die. Auf der Hand. Noch mal. Und dann bist du bei 6.00 Lebenspunkten, übrigens so noch. Ja. Und äh, dann bist du dran. Let's <lacht> go. Äh, es ist Battleface. Ich hätte ein cooles Monster, ja. Ich hätte gerade wirklich etwas cooles machen können, aber jetzt kann ich leider nichts machen. Äh, dann Battleface, ja. Du bist. Ja. Achso, ich bin dran. Dann habe ich, hab ich jetzt verloren deswegen. <lacht> Was? <lacht> battle Angriff. Ja, GG, würde ich sagen. Also, ich hätte den jetzt noch gesettet, aber. Ja, Leute. Ja. Das ist ja. <lacht> GG. Boah, das ist ja echt. Das ist ja witzig, muss ich sagen. Ey, das ist mega cool. Und das macht es noch, noch schneller eigentlich? Noch ja. schneller, noch mehr Regeln. Nee, nee, aber ich, ich finde, das macht's noch schneller. Ah, als, ja. Jetzt okay. äh, Speedway ja eh schon. Eigentlich. So, Leute. Und das Besondere ist. Das sind zwar Regeln, aber die Regeln kann man selber auch reinschreiben. Ja. Das bedeutet, falls ihr erstens noch so ein Duell wollt und vielleicht irgendwie andere Regeln haben wollt, schreibt sie einfach mal in die Kommentare und dann können wir die Regeln hier reinpacken. Und dann spielen wir halt nochmal mit neuen Regeln, und zwar mit euren Regeln. Genau. Ähm, ja, und ebenfalls spielen wir noch ein Duell auf deinem Kanal, richtig? Ja. Machen das Ganze nochmal und mal gucken, vielleicht ja. kommt die Battleface bei mir früher oder nicht. <lacht> oder irgendwelche anderen komischen Regeln, wir haben noch nicht alle gesehen, würde ich sagen. Ja, ich eben, mal. auf jeden Fall. Also schaut bei Ihnen vorbei und viel Spaß den Tag.